Florian Silbereisen, Weihnachten ist Zeit zum Innehalten Wenn es draußen kalt ist und eventuell sogar schneit, beginnt für Silbereisen eine ganz besondere Zeit Er verrät gegenüber der Superilu. Weihnachten ist für mich immer die Zeit, in der ich etwas entschleunige Mal innehalten, ein schönes Buch lesen, dazu Weihnachtslieder hören. Dazu gehört für den 40-Jährigen ebenfalls, dass die ganze Familie zusammenkommt. Und diese ist größer, als die meisten Fans wissen. Florian Silbereisen? Bei Mama schmeckt es halt am besten. Wenn das Weihnachtsfest bei Florians Eltern stattfindet, haben diese ganz schön viel um die Ohren. Schließlich gibt es neben Florian noch vier weitere Geschwister. Und Neffen gibt es auch allerhand. Aber genau das liebt der Schlagerstar. Der genaue Ablauf im Hause Silbereisen ist ganz genau geplant. Florian erzählt,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 während die Großen meistens noch den Weihnachtsgottesdienst besuchen gehen. Florian Silbereisen teilt hübsches Bild, darauf ist er nicht allein. Gerade erst hat Florian Silbereisen seinen Auftritt in der legendären Show Das Adventsfest der 100“ 000 Lichter, hinter sich, schon folgte ein weiteres TV-Highlight für seine Fans. Der Schlagerstar trat am Freitagabend in Ottos ARD-Abendshow, Otto Fröhliche, auf. Kurz zuvor teilte Florian Silbereisen aber noch ein Bild von sich auf Social Media, darauf ist er allerdings nicht allein. Florian Silbereisen veröffentlicht Bild, er ist nicht allein. Richtig! Der Ex von Helene Fischer nutzte die Gunst der Stunde, die Werbetrommel für Ottos ARD-Sendung anzukurbeln. Und wer wäre da als Unterstützung nicht besser geeignet als Otto Walkes höchstpersönlich? Gemeinsam posieren die beiden Männer in Flores Selfie-Kamera Otto im weihnachtszeit Florian Silbereisen dagegen geschmiegelt und gestriegelt im feinen Anzug mit Fliege. Florian Silbereisen sind witziges Weihnachtslied, so begrüßt der Sänger seinen Gastgeber dann auch in der Sendung, bevor die beiden gemeinsam ein Weihnachtslied anstimmen. Sonst nur Stille, heißer Grock, bringt Promille, du nimmst noch menschluck du kriegst ja nie genug. Walkes in The Winter Wonderland ist nur eine der lustigen Songzeile, die Florian Wobe Reisen zum Besten gibt. Keine Frage, der Traumschiff-Star mag es offenbar auch mal komödiantisch. In seinem Instagram-Post zuvor ließ er immerhin verlauten. Gemeinsam hatten wir wieder mal einen Riesenspaß.